So prüfst du, ob eine gewünschte Seite schon in der Kivität vorhanden ist. Gib in das Suchfeld rechts oben den Namen der gewünschten Seite ein. Wenn die Seite noch nicht vorhanden ist, erscheint der Seitentitel in rot und der Vorschlag, die Seite neu zu erstellen. Darunter erscheinen alle anderen Seiten, in denen die gesuchten Wörter vorkommen. Suche eine andere Seite. Diese Seite ist bereits vorhanden und wird angezeigt.